Hallo zusammen, ich bin Kochlehrling bei Gandhi Catering. Mein Name ist Dennis Schmidt und ich würde euch so gerne mal meinen Alltag im Restaurant Typo zeigen. Kommt doch einfach mal mit! Mein Alltag beginnt mit dem Verräumen von der frisch gelieferten Lebensmittel. Nachher beginnen wir direkt mit der Vorbereitung von Mise en Place für den Mittagsservice. Dann beginnt auch schon der Mittagsservice, wo wir unsere Feinde für unsere Gäste zaubern. Nachher wird direkt mit dem mise en Place für den Arbeitsservice angefangen und dazwischen wird viel dazu Das Speziell bei Gendrin Catering ist, dass man die Produktion von Lebensmitteln von Anfang an bis Schluss verfolgen und auch wirklich erlernen kann. Dazu kommt, dass man ganz viele verschiedene Typen von Küchen sieht. Sehr schön finde ich, dass man bei Gender Catering in allen verschiedenen kochen wie eine grosse Familie zusammenarbeiten kann. Die Lehre passt zu dir, wenn du flexibel und teamfähig bist und sowohl von die Gäste an erster Stelle stehst. So, das war mein Alltag im Restaurant Typo. Wenn es euch gefallen hat, bewerbt euch doch heute noch bei Ren Catering. Schönen zusammen!